Heil unserm König, heil, lang leben sei sein Teil, erhalt ihn Gott. Gerecht und fromm und mild ist er dein Ebenbild, ist er dein ebenbild, Gott gib ihm Glück. Fest ist des Königs Thron, die Wahrheit seine Kron und Recht sein Schwert. Von Vater lieb Erfüllt, regiert er groß und mild, regiert er groß und mild, heil sei ihm heil. O heilge Flamme, glüh, glüh und verlösche nie. Fürs Vaterland. Wir alle stehen dann voll Kraft für einen Mann, voll Kraft für einen Mann, fürs Vaterland. Sei edler König hier, noch lang des Volkes zier, der Menschheit stolz. Der hohe Ruhm ist dein der deinen los zu sein, der deinen los zu sein, heilherrscher dir.